So Leute, kommen wir mal äh, zu meinen ähm, Videos, ja, zu meiner Contents. Also ich mache allgemein verschiedene Videos, also nicht so ähnliche Themen wie anderen das immer machen, ja, wegen ihrer Community und so alles. Aber bei mir ist das nicht möglich. Ich mache was ich will und was mir halt so gefällt. Ja, was mir also Spaß macht. Ja, ich achte eher auf mich. Ja, darum mache ich verschiedene Videos, Leute. Ja, ja, ähm, wenn euch verschiedene Videos so gefallen, dann könnt ihr gerne mich abonnieren und, äh, folgen. Ja, ähm, weil es gibt manche, viele Leute, die halt immer gleiche Linie halt Videos sehen wollen. Aber bei mir ist das nicht möglich. Bei mir könnt ihr euch immer überraschen. Ja, es kann jedes Art von Videos von mir kommen. Ja, ja, das ist das. Das ist halt meine Spezialität. Ich mache das halt für mich selbst, weil äh, mir macht es auch Spaß, äh, verschiedene Videos zu machen, Leute. Ja, äh, das gefällt mir halt. Ich achte halt sehr auf mich halt, was mir Spaß macht, was mir Bock macht, dann mache ich das auch. Ja, Leute, wenn euch, wie gesagt, das gefällt, was ich mache, äh, wenn ihr auf sowas steht auf äh, verschiedene Videos, dann könnt ihr gerne mir folgen, abonnieren, meine Kanals durchchecken, Leute, ja. Ja, Leute, wenn nicht, dann nicht halt, ja, wenn das euch nicht gefällt, dann ist das eben so. Ja, kann man nichts halt ändern. Ja, da dran. Ja, Leute. So ist das, Leute. Okay, Leute. Ja, noch eins. Ähm, bei mir ist es so, ich achte auf Kommentare nicht. Ich achte auf Likes nicht. Ich mache diese Videos alle für mich selbst. Ja. Alles für mich selbst. Falls ich darauf Lust habe, darum mache ich diese Video Videos. Ähm, Leute, ja. Äh, klar, wenn da Likes ist, dann ist da da. Likes, dann ist immer gut. Like und so alles. Ja, Kommentare. Aber ich achte nicht unbedingt auf Likes, auf Kommentare. Ja, Leute, das äh, musst ihr mal wissen. Ja, es ist, äh, ist halt ganz anders mit Videos. Ja, immer mit verschiedenen Videos am Start. Ja, äh, weil so ist, so finde ich das besser. Ja, manche haben halt Community und dann muss die immer gleiche Linie folgen. Ja, ja, die können, obwohl die. Auch wenn die was anderes halt äh, auf anders Bock haben, können die nicht machen, weil Community will das nicht, dann geht die Community kaputt. Nein, ich bin so eine. Ich mache was ich will. Ciao Leute. Hadi. Mach's gut. du es? Grüß euch. Ciao.